Hey Leute und herzlich willkommen zu einem richtig niceen Stream Highlight. In dem folgenden Video werdet ihr so ein paar Snippets sehen, die mir irgendwie gefallen haben jetzt, als ich die letzten drei Stunden noch mal diesen Stream mir angeschaut habe. Und ähm, das ganze Video werdet ihr auf dem Twitch-Kanal finden. Den habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich werde immer mal wieder streamen. Ähm so wie es mir halt irgendwie passt, weil ich arbeite nebenbei und irgendwie sehe ich Stream mehr so als mein Hobby an. Aber wenn ihr mich chillig findet und wenn ihr das Video cool ist, lasst doch eine Bewertung da, lasst ein Abo da und schaut auch gerne einfach mal rüber zu meinem Twitch-Kanal. Das würde mich krass freuen. Ja, aber dann quatsch ich jetzt nicht lange und lasst euch das Video mal genießen. Viel Spaß und... und Nein, ich oh, ich sehe ja scheiße aus. Ich bin einfach so ein richtiger Dad hier, Alter. Oh, yes, Hast du das Game schon mal gezockt? Ja, gestern. Cool. <lacht> ja, ich, ich, hab, ich hab den, den äh, 19er schon mal gespielt. Also ich hab, ich, hab überhaupt, ich, ich hab überhaupt keinen Plan, Digga, ne, von diesem Game. Ähm, ähm ja, ich würde gerne erstmal in dieses Game reinkommen. Naja, deswegen, wir machen jetzt halt hier, ähm... Jalla. Nee, ach so, es ist nass, wir müssen ähm... Interkontinental reifen nehmen. What? <lacht> Digga! Oh, oh, oh, oh, Digga! Oh, oh, oh, Digga, was. Äh, äh. Und auf scheiß, die scheiße Welt zum Teufel, hat die sie Spielen wir nur gegeneinander oder wie ist das hier? Nee, wir sind noch andere, glaub ich. Also halt KIler. Nope! Ich seh nichts, mach den scheiß Regen von meiner Fresse. Ah! Oh. ist für eine Kackhose am Ende? Oh, Qualifying-Band, ich bin Erster. Bam! Hätte ja, die Fresse. Runde beendet, oh. haaaaaaah. Ist das aufregend, Digga? Mein Herz, ich schwör dir. Das ist, ist das, das hier ist so wie Argen bei Mario Kart, Digga? Ja, das habe ja, ich das schon mal recht verkackt, Digga. Ja. Digga, wenn du ich, hab ich bin so froh, dass ich keine Facecam anhab, Digga. Das meine... Du hast <lacht> <lacht> die ganze Zeit noch richtig gemacht, Digga. Auto schaut ganz gut aus, im Rückspiegel muss es <lacht> sein. Mein Auto schaut ganz gut aus, im Moin Martin, hi hi. Servus. <lacht> Kann ich mit <lacht> Wurst <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Stupid, I'm not gonna let you get the chance! Digga, ich hab so viele Verwarnungen bekommen. <lacht> Okay. okay. Komm bitte, ich will wenigstens in den Sichtbereich von meinem Gegner kommen noch. Not today. <lacht> Hochkonzentriert gerade. So hier auf der Linkskurve, jetzt hat Lennart hier am Fahren. Da schnappt er sich die Kurve wie ein Profi. Jetzt hat hier die scharfe Rechtskurve. Bremster gut? Junge, was für eine anstrengende Scheiße, Alter. Wir werden einfach direkt gerammt und direkt überholt. Au! Ey, ich werde hier weggedrängt. Jawollo, da so ein erster Platz. Oh mein Gott, oh mein Gott! Yeah. Boxen stopp! Boxen stopp! Oh, oh, Laurin! Was is ist das für ein Nix da, züchtig. Sauber gemacht, gute Arbeit. Jo, was machst du, Digga? <lacht> Die enge Kurve nehmen. Das oh, oh, Junge! Nein! Ich dachte, ich kann dich holen. <lacht> Fuck. Ich dachte, ich kann nicht holen. Jawoll! Boah, Junge. Titi, war nochmal spannend, war nochmal spannend, Titi. Du bist der... Mit der, der linke, der, war? Ja, mit, dem, mit der Weltflagge. So, Freunde, das war's mit dem Stream-Highlight. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne eine Bewertung da und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Es würde mich riesig freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns.